Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Erstmal bin ich im Zaubermenü, heute legen wir los und gehen in den Feuerberg direkt. Ah nein, fuck, das sollte ich nicht. Ja klar, wir können los. In welche Richtung sollen wir gehen? Zum Feuerberg. In Ordnung, gehen wir. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. Und dieser Dialog zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Denn der Felspfad gibt gar keinen Dialog. Und der Felspfad wird nachher nicht mal mehr als Dungeon freigegeben. Also wir können nachträglich nicht mehr in den Felspfad rein jetzt, wenn wir später wieder mal auf den Feuerberg wollen, sondern also wir gehen nur noch auf den Feuerberg ab jetzt. Außer also ich verrecke jetzt hier und würde nochmal neu anfangen, dann habe ich die Möglichkeit, im, Feuerberg, äh, im Felspfad zu trainieren. Das ist so ein bisschen das Prinzip von diesem Felspfad. So, Da ist eigentlich okay. Auf? Hafage ah, ist eingebettet. Nein. Okay, dann nimmt er alles mit. Ja, eigentlich sollte der viel sensibler eingeschützt sein. Das ist so. Ein Magpie, ja. Schleimkost ist ein bisschen Kacke. Jetzt. Das werde ich vielleicht später wegwerfen, wenn ich Platz brauche. Weil Schleimkost ist wie so ein Samen, also er bringt kaum Essen. Aber er kann sich vergiften, paralysieren oder sonst Statuseffekte hinzufügen. Das war so beim letzten Mal. Also auf dem Original war das so die letzte Chance, irgendwie noch Essen zu bekommen. Hier kann man jetzt sagen, ich habe mir erst genug Essen. So. Boah, ich hoffe ja wirklich auf ein Remake. Nein, keine Einäschung, -E bitte. Fuck you. Der hat mir jetzt einfach zwei Items verbrannt. Zum Glück nur einen Belebersamen und einen Apfel. Aber der hat mir einfach zwei Belebersamen wegnehmen können, der Wichser. So das ist doch doch nicht fair. Also, ein schon ist immer so die schlimmste Takt gewesen in diesen Dungeons. Das hat mir schon meine letzten Belebersamen gekostet mal. Ich hatte drei dabei, alle drei wurden eingegasht und danach bin ich gestorben. Ich fand das so uncool. <lacht> Finde ich bis jetzt uncool. Aber hier hat man jetzt wenigstens ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit Ressourcen zu spielen. Beim ersten Teil, also beim Original ging das ja nicht so gut. Es ging, aber es war schwieriger. Also sie haben das einiges einfacher gemacht halt wieder. Ich habe auch schon gesagt ein paar Mal. Ich habe teilweise immer noch die Hoffnung, wenn es ein bisschen länger geht, bis der Boden wieder hell wird. Also bis der Boden ein Feld bekommt. Dass ich äh, ihn als Kumpel bekomme, Und dann fällt mir mal ein, so nee, geht ja gar nicht in diesem Spiel, also in diesem Dungeon. Habe ich keinen knochen dran mehr? Ja. Dachte ich mir schon. Jetzt yes, habe ich wieder. Sehr gut. Oh, ein Kekleon-Shop. Cool, das ist tatsächlich cool, jetzt hier deinen Keklion-Shop zu treffen. Okay. Der hat aber nichts Gescheites dabei, habe ich Habe ich, was er sich loswerden will? Schleimkost, Samenflie. Nein, nein, nein, nein. Ist Okay. Ich hätte sowas wie ähm, Belebersamen oder so hätte ich sehr gern genommen. Und ich weiß, ich sammle hier 10.000 Belebersamen und ich werde am Schluss nie alle brauchen. Oder vielleicht doch. Alter, die machen mich fertig. Mit dem Belebersamen selbst heile ich neben den K.P. eben auch meine gesamten AP wieder auf. Ups. Deswegen verzichte ich am Anfang jetzt eher noch auf den Belebersamen. Das geht. weil also die Mini-Belebersamen sind ja nur K.P. -Fisch. Und... Ja gut, meine AP sind neben dem Feuersturm eigentlich noch recht voll. Äh, noch recht leer. Das geht eigentlich. Äh, Könnte ich machen, aber nee, mache ich noch nicht. hinter uns kommt noch einer. Ja, und das Spiel hat sehr viel Afterstory drin, tatsächlich, die ich damals auch nicht so gespielt habe. Weil wir am Anfang früher immer noch so, ähm Okay, der geht nach oben links. Man musste da... Ich glaube, der weiß, wo die Treppen sind. Der fühlt das irgendwie. Ja. Damals musste man auf jeden Fall noch V.M. Surfer haben, Taucher... Kaskade musste man alles haben, um Dungeons zu erkunden. Und dann musste man auch ein Pokémon haben, das die attacken konnte. Das haben sie alles rausgenommen. Das ist zu so gemütlich. Ja, auf jeden Fall äh, eben, das ist alles weg. Man kommt jetzt ohne VM Surfer zu. Können. Kyogre nachträglich. Kleiner Spoiler. Kyogre wird nicht in der Main Story vorkommen, tada. Ähm ja, also, ist schon cool. Man kann jetzt von Anfang an in das Meer rein. Ich glaube. Äh. Lombrero zeigt uns das. Wenn ich es richtig habe. Uh oh oh. Okay, pass auf. Ich kann nicht. Das Problem ist, wenn ich penne, kann ich meinen Anführer nicht wechseln zwischendurch. Erst jetzt, wo ich wach geworden bin, geht das wieder. Vier, drei, okay, ich hab noch. Du erschoss mir gar nichts ein, du Bitch. Okay, jetzt muss ich wechseln. Und ja, ich weiß, mit Kekleon sind wir hier nicht an der besten Position tatsächlich. Ähm, jetzt kommt Kekleon. Gek Arbor. <lacht> Irgendwie ich ich's mit den beiden, ne? Dabei ist das eine ein Gecko und das andere ein Chameleon, also nicht mal zum Verwechseln. Da oben ist ein Item. Nice. <lacht> Irgendwie muss ich extrem an der Genauigkeit bei den Attacken von Tragosso arbeiten. Alle Genauigkeitspausen da mal reinjagen. Gucken, dass ich auch mehr kriege vielleicht. Ich weiß eben nicht, ob das Leveln der Attacken auch Genauigkeit gibt. Könnten wir nicht kurz mal nachgucken. Ne, ne, die zwei habe ich geboostet, das weiß ich. Ja, alle Attacken sind relativ ungenau, bis auf Wirbland sogar. Wirbland verfüllt hier ist auch nicht ganz 100% außer bei Aeroas, weil die halt immer trifft. Das ist ja halt so ein Gimmick bei Aeroas. Ja, und jetzt haben wir ein sonniges Wetter, das heißt, Wasserattacken sind schwächer, Feuerattacken sind stärker. Solarstrahl lässt sich in einer Runde einsetzen. Das wäre jetzt tatsächlich mal cool gewesen, den zu haben, aber nur deswegen nach. Ja, ah, come on. Cool. Ja, das sieht doch gut aus. Und jetzt geht er natürlich direkt zur Treppe. Die ist wahrscheinlich da oben. Nice. Eben das AP, äh, die AP-Heilung ist natürlich super auf Gekabor. Weil er einfach dafür sorgt, dass wir eigentlich Moves, die ihn nicht mehr einsetzen können, halt nochmal einsetzen können. Und das ist recht konstant, so um die 20 Schritte. Danach habe ich wieder ein AP drauf. Er hat da keine riesigen Range-Attacks. Eben, ich will dem eigentlich einen Energieball geben, statt Gigasauger, mal so. Wenn ich einen Energieball finde, dann... Das ist das andere. Weil ich hatte einen im Shop tatsächlich und den konnte ich nicht kaufen wegen dem Geld. Nice. Habe ich jetzt zwei EP verbraucht? Ne, nur eins. Okay. Zum Glück gibt's das. Mhm. Das ist voll praktisch, wie ihr seht. Und dann ist recht zuverlässig, weil Tragosso hat einen Schlag vor Gekabor Wirbel eingesetzt und sie heilen sich auch ziemlich schnell in dieser Reihenfolge nach. Oh ja, klar, noch ein Akani. Ich meine, wieso nicht? Ja, toll. Willst du Tragosse donner nicht abfangen? Lob. Nope. Es macht gut Schaden, immerhin. Nice, endlich benutzt der Feuersturm. Da so, oben sind noch zwei Items, unten rechts ist noch eins. Ja, scheiße, bin ich verwirrt. Egal, Tragos übernimmt. Es gibt ein, zwei Status-Attacken, die hier halt richtig heavy sind. Und die Verwirrung ist eines der schlimmsten. Die sind im normalen Spiel schon nicht lustig. Und hier ist es einfach noch schlimmer. Okay, wir sind auf einer Zwischenebene und ich bin wieder Tragossa. Das heißt, ich lagere wieder über eine überschüssige Items... Dann überlege ich glaube ich nehme noch Belebersamen mit. Bei Bosskämpfen nützt das Orb nicht. Wobei ich glaube, das haben sie deaktiviert. Nehmen wir noch drei mit. Wir gehen weiter. <lacht> äh, ja, übertreibt direkt mal 200 damage eingesteckt. Das ist ein Geckobo-Job. Ah, fuck ein Kekleon-Job. Ich hab's im Griff. Nichts Gescheites dabei. Okay. Ja, super. Immerhin greift er mehrfach an. Hallo, ist das ist Immer noch nicht? Nix gegen dich, Keckler, du bist scheiße mit deinem Laden. Also, hier hat es noch nichts Gescheites gebracht. Ich werde dem Boss einfach mal eine Schleimkost anwerfen. Mal gucken, was passiert. Weil eigentlich müssen die von den Statuseffekten auch betroffen sein. Aber sie heilen sich schneller wegen der Aura. So und jetzt sind Attacken, die ich einsetze, der, äh, schneller gelevelt. Die kriegen jetzt zwei Erfahrungsstriche statt einem, solange ich auf der Ebene bin. Ist halt so. Und wir kommen zum Boss. Ist er das, der Gipfel vom Feuerberg? Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Selbst für einen Vulkan ist es enorm viel Lava. Das hängt bestimmt mit den Naturkatastrophen zusammen. Aber das ist ja wie in einem Ofen. Ich werde geröstet. Ich möchte nicht länger als nötig in diesem gefährlichen Ort sein. Verstehe ich es noch? Beeilen wir uns, aber naja. Halt! Huch, was ist das? Ist es zu so dunkel geworden? Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand verursacht dem Feuerberg unsägliche Pein. Seid ihr das? Was? Da verstehst du ja das falsch. Wir sind unschuldig. Wir wollen doch nur hier durch. Falsche Antwort, aber. Der Zorn des Berges ist mein Zorn. Ich bin Lavados, die Verkörperung des Feuers. Keine Gnade jenen, die den Berg entweichen. Macht euch auf etwas gefasst. Cool. Hier ja, fest. Ich kann nur Felsgrab einsetzen, eigentlich gegen ihn. Ah, also, jetzt ist er gerade paralysiert. Ich wollte noch mal eine Schleimkost an anwerfen, deswegen. Nochmal ein Volltreffer! Nice! Ja, aber es wieder normal, ne? Zeit für eine Schleimkost. <lacht> ja, okay, Gift ist nicht unbedingt das Beste, was ich haben wollte, weil wenn er durch Gift stirbt, kriege ich keine EP. Okay. <lacht> Ich bin noch nicht fertig, ich bin noch Lange nicht fertig. Warte, hör mir bitte zu. Wir sind nicht hier, um den Tier Schwierigkeiten zu bereiten. Wir werden verfolgt und haben uns auf diesen Berg geflüchtet. Weißt du, der Berg ist nicht der einzige Ort, der gerade leidet. Die Natur spielt gerade überall verrückt. Momentan können wir leider nichts tun, weil wir auf der Flucht sind. Aber wir würden gerne allen Pokémon helfen, die unter den Katastrophen leiden. Meint ihr das ehrlich? Das ist wirklich wahr, bitte glaub mir doch. Wenn du denkst, ich lüge... Dann zieh mir in die Augen. Gut, ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Oje, oh yeah, meine Güte. Ich dachte, meine Beine würden jeden Moment nachgeben. <lacht> ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Findet die Ursache für die Naturkatastrophen, die unsere Welt bedrohen. Und gebietet ihnen Einhalt, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. In Ordnung, wir versprechen es. Allerdings werden wir das eben nicht sofort tun können, da wir... Wir untersuchen das sofort auf der Stelle. Wir werden zwar gerade verfolgt und können momentan nicht viel ausrichten, aber wir sind ein Retterteam Und wir werden diesen Naturkatastrophen auf den Grund gehen. Versprochen. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Den Mut, den ihr mir gegenüber gezeigt habt, vergesst ihn nicht. Gibt es noch etwas? Nein. Ich wollte nur gerade losfliegen. Oh, musste das sein? Lebt wohl. Ja. Puh. Oh, ich hatte vielleicht Angst, sage ich dir. Aber es ist wirklich großartig, dass Lava das uns verstanden hat. Naja, wie auch immer. Wir sollten den Feuerberg verlassen. Wir haben es geschafft. Yeah. Alten, die wir nicht benutzen können momentan. Ich kann ja keine Gummis essen momentan. Ich darf die nicht mitnehmen. Wir sind ganz schön weit gelaufen, nicht? Ich bin so müde, machen wir doch kurz mal Pause. Die Aussicht ist phänomenal. Oh, schau mal an die da drüben. Siehst du, wie klein der Feuerberg von hier aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Du Adi, es war doch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerberg zu passieren. Ich denke hast du, dass nicht viele Pokémon es schaffen, diesen Berg zu bezwingen. Wir mussten all unsere Kräfte zusammennehmen, um so weit zu kommen. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Vielleicht haben wir die anderen abgehängt. Meinst du nicht? Nein, uns wird immer jemand folgen. Wie? Du meinst, es folgt uns immer noch jemand? Wer könnte es denn bis hierher schaffen? Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Simsona. Stimmt, Simsel, das Team könnte es sogar bis hierhin schaffen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wo uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Nanu, was ist denn Adi? Kommst du nicht mit? Wie bitte? Ich sehe müde aus. Sie sehen uns auf den Fersen, wir dürfen jetzt keine Pause machen. Und, weißt du noch, was ich ihr gesagt habe? Dass ich an deiner Seite bleiben würde. Oh, bitte sie mich nicht so an, mir geht es gut, ehrlich. Gehen wir, Adi. Ich folge dir, wohin in der auch immer du gehst. Und so setzte das Team von Adi die aufreibende und gefährliche Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwirtlichere Orte. Sie gelangten, so gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette, doch warten in übel riechende Sümpfe und erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Adi schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbitterlichen Eises. Boah, ist, ist, ist, ist das kalt hier. <lacht> Hachi! Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Überall liegt Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Was war das? Wer ist das? Absol. Hat sich Absol uns nicht im ersten Teil einfach in den Weg gestellt? Ich glaube, die haben das ein bisschen besser gemacht jetzt. Wer war das gerade? Das sah aus wie ein Pokémon. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Nein, ich bin mir sicher, da war jemand. Wen ist in der Welt sieht es nur in eine so verlassene Gegend. Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Ja, das war Absol auf jeden Fall. Also. Kennt man eigentlich. Oh. Ah, die sieht das mal an. Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Wow. Ah, sieht wirklich geil aus. Das auch wow kam von mir. <lacht> wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Es wird bitterlich kalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken ist ja schließlich auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Adi. Äh, darf ich mal ganz kurz anmerken, dass der Pflanzentyp hier in beiden Leveln bis jetzt voll am Arsch war? Ich meine, überleg, ich habe keinen Belebensraum gebraucht. geil. Bist du soweit? Ja. Wohin gehen wir? Frostwald oder Schneepfad? Frostwald natürlich. Der Pfad ist immer nur ein Levelgebiet. Es ist zwar eiskalt, aber das darf uns nicht abschrecken. Dieser extra Dialog zeigt uns übrigens, dass sie auf dem richtigen Weg sind, wie beim Feuerberg schon. <lacht> so. Und das war im Dungeon mal auf dem Gameboy tatsächlich ein Level, wo ich le trainieren musste. Weil ich gerusht bin. Weil ich einfach Story spielen wollte und danach habe ich kein Level gehabt. In diesem Dungeon. War ein bisschen sehr frustrierend. Ja, wie auch immer. Äh, ja, Pflanze ist anfällig auf Eis und auf Feuer. Eigentlich ist Pflanze hier das schwächste Pokémon für diesen Level. Und glaube ich allgemein in der Story. In der Story sind Pflanzentypen recht benachteiligt. Äh, ja, da macht das. schon. Das ist halt einfach so. ist irgendeinem Grund sind Pflanzentypen voll benachteiligt. Komische Sache. Habe ich eine Fusty aus der Dose? Habe ich vorhin noch nicht gehabt, wirklich. Ich finde das fuse nicht so speziell. Ist okay. Nicht schlecht, aber naja. Und aus der Dose schmeckt er nochmal ganz anders irgendwie. So. Ja, schnipp, Weißt du noch, damals, als ich noch... Gameboy gespielt habe. Mir nee, das auch vor allem mühsam war. Ja, Kaifel habe ich damals immer fertig gemacht. Das gibt es sogar im Let's Play, das ich gemacht habe. War Kaifel die Bitch, die mich immer getötet hat. Deswegen musste ich Leveln gehen. Und dabei war ich Tragosso und Pikachu, nicht Tragosso und Gekabor. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich damals Pikachu genommen habe. Ich glaube einfach, weil es Pokémon war. Weil ich habe nichts gegen Pikachu, ich finde das cool. Aber irgendwie ist es ein bisschen overhyped das Vieh und es ist nicht extrem gut eigentlich. Aber es hat hier drin im ersten Teil... ...haben nicht viele Pokémon richtig gute Movesets gehabt. Anton konnte Konfusion von Anfang an... Er konnte Knochenrang von Anfang an damals und Pikachu konnte halt Donnerball oder Donnershock von Anfang an, meinte ich. Oder ziemlich schnell. Und da waren das halt ziemlich gute Geg äh, zu ziemlich gute Mitspieler, nicht Gegner. Für den Anfang. Nice. Nö, nö. Wie geil. Das ist voll geil gemacht, dass bestimmte Items zu Dito werden. Das finde ich cool. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswände ist? Dem muss Einhalt geboten werden. Es gilt, den Wald zu schützen. Ja, wer das wohl sein kann. Hm. Frage ich mich jetzt wirklich. Ist jetzt richtig schwer. Ja, das ist... Ich kann das unmöglich rausfinden, vorher, wer das ist. Nicht, dass ich es schlecht finde. Ich mag das, wie sie die Bosse eingesetzt haben, aber das ist halt ziemlich obvious hier. Und ich glaube danach gibt es noch einen Boss und dann kommen wir zum Endboss des Spiels. Von der Hauptstory. Ein Feuersturm. Das ist natürlich nicht. Ah! Gut, haben wir das geklärt. Ich werde jetzt gerade nach unten auf Seite aber okay. Ah ja, hier liegt einfach ein belebersamen oben. Finde ich toll. Okay. Sie haben nämlich noch ein, zwei Änderungen reingemacht mit dem äh, Bosskampf. Also bei späteren Bosskämpfen sowieso, da gibt es dann gemeinere Attacken, die sind echt schwer, aber auch äh, wie man rekrutieren muss. Damals musste man ja die Bosse immer und immer wieder besiegen. Jetzt ist es so, dass eigentlich an, alle Bosse, nachdem man die Story hat, noch einmal besucht werden müssen und danach hat man die äh, Bedingungen erfüllt, um sie ins Team zu rekrutieren. Also man kriegt die Bosse für, für die Completion ziemlich schnell zusammen. Was eigentlich voll gut ist. Oh. Oh, oh, oh. Oh, come on. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich auswechseln wegen dem Magen nach diesem Kampf. Jetzt. Ist es? Ja, okay. Von mir aus, mach was du willst. Man muss aber hierzu auch sagen, ich mache mehr Schaden wegen dem Alten, das ich trage. Dieses Du erhöhst dein Schaden-Item ist recht stabil. Du bist ein Stein. Ja, okay, Gebersauger macht kaum Schaden. Ich muss wirklich gucken, dass ich da irgendwie äh, Eisen. äh, dass ich da Energieball bekrieg. Danach habe ich ja genug Geld, bis wir Areale gekauft haben. <lacht> es wird so teuer. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 4000 erst. Das ist ja nicht mehr so viel. Das war ich ja nicht mehr für ein teures Areal. Das ist das Problem dran. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt wirklich schnell. Oder ich habe mich nicht drauf geachtet. Wir sind aber auch schon bei einer halben Stunde, sehe ich gerade. Äh, so viele Sinelbeeren brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Nope, nope. Ciao. Wollen wir noch? Ja komm, ich habe letzte Folge kürzer gemacht. Heute machen wir ein bisschen mehr. Seht ihr, der, der weiß genau, wo die Treppe ist, weil hat einen riesen Umweg gemacht. Und wieso spiele ich noch Gagaboy übrigens? Merke ich gerade. Ja, mein Level ist gestiegen. Drucker, so! Los geht's. Und ich glaube, von der Höhe haben sie einige Dungeons kleiner gemacht. Bin ich mir ziemlich sicher, nicht? Also jetzt noch nicht in der Story drin. Aber im Aftergame gab es tatsächlich einige Dungeons, die mehr Ebenen hatten. Es wurde vieles natürlich einfacher gemacht, das ist klar. Aber ich meinte, dass viele Dungeons Höhe verloren haben. Oder Tiefe. Auf jeden Fall Ebenen. Ich finde das voll süß, dass das ein Dito ist, ehrlich gesagt. Ich bin da voll begeistert von dass das so integriert wurde, finde ich voll toll. Nee, das, die EP hole ich jetzt noch für den. Ja, nee, ach, oh, come on! ist doch Feuerodem. Ah, Ein Feuersturm. Von einem Psycho-Pokémon trifft man auch mit Wehrbacken. Das Goldband ist wahrscheinlich ein Dito dann. Boah, sogar recht gehabt. So. Hab ich Schleimkost eigentlich? Nö. Goldband, das wieder 2000 bringt. Das ist cool, das heißt, wir haben jetzt 6000, 7000 sogar schon. Mindestens. Ich werde nicht viel verkaufen tatsächlich können. Nicht viel verkaufen können tatsächlich. So. Aber das werdet ihr schon sehen jetzt dann am Ende. Ich meine dann, wenn wir dann mal wieder zurück ins Dorf kommen. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Beißen wir die Zähne zusammen. Hä? Hast du was gesagt, Adi? Seltsam, du warst du also nicht. Ich dachte, ich hätte deine Stimme gehört. Das war wohl bloß Einbildung. Kehrt um. Ihr dürft nicht hier. Ihr dürft hier nicht weiter. Wer spricht da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, müsst ihr die Konsequenzen tragen. Spürt meinen unbändigen Zorn. Ah, wie das blendet. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Aha. Ich bin Arctos, der Hüte des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen. Es sieht voll schön aus hier. Ich mag die. ich mag den Zeichenstil einfach immer noch. Ich weiß dass nicht, alles handgezeichnet ist, aber ich mag den. So jetzt ist die Frage, ich glaube Gestein macht gegen Eis auch vierfach Schaden. Weil Flugreis Nice. Aber er brennt das, heißt, jede Runde ein bisschen Schaden und seine Angriffe sind schwächer, aber nur seine physischen Angriffe natürlich. Gut, das war's. Ähm, Mini, weil ich habe ja volle A bekommen am Anfang der Runde. Ja, toll. Doch, die Felsen machen ein bisschen mehr Schaden. Okay, das war ein Critical, deswegen jetzt noch. Cool. Die Bosskämpfe sind sehr einfach. Und ich glaube nicht, dass ich überlevelt bin. Guck mal, wie oft ich im Darmenschutz sterbe noch. Bitte, Arctos, Wir müssen unbedingt weiter um jeden Preis. Bitte lass uns passieren. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Winter der durch diesen Wald wird. Er hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ist, mir nur, ist nur mir fürchterlich kalt hier? Der kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee begann zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Klimawandel. Ähm. <lacht> das ist noch nie geschehen, nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier in diesem Wald... Das ist kein Zufall. Dafür könnt nur ihr verantwortlich sein. Damit, damit haben wir nichts zu tun. Bitte glaub uns. Es ist reiner Zufall. Arctos, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Das ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Und das soll ich euch glauben? Schluss mit diesem Unsinn. Euer Ende ist gekommen. Halt. Absolut. Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur, des, die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Ich spüre, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als jene, was ich hier erlebt habe. Ha. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art. Nun. Nun gut, ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Arctus. Ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Großes Ehrenwort, Actus. Also, ob wir gegen alles hier Klima besser machen können. Das war mehr als knapp. Vielen Dank, du hast uns gerettet. Verschwende die kostbare Zeit nicht mit Danksagungen. Konzentriere euch lieber darauf, diesem Dämon Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Phase meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Um in diesen Katastrophen an ein an Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. V vielen Dank, Absol. Yeah, Level 28. Der hat ap Kraft, cool, dann kann ich Gekabo überschreiben. <lacht> Gekabo oder Absol kriegt eine neue Fähigkeit, mal schauen. Und so überwanden Adi und sein Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gegen Norden, je weiter sie kamen. Desto unwirtlicher wurde die Gegend. Diese vereiste Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Ja, wir beenden die Folge nachher, aber jetzt ist noch ein bisschen Storytime, bis wir vorm nächsten Dungeon stehen. Wir sind schon so weit gelaufen, Gekabor sieht auch schon ganz schön erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Boah, ist das kalt und überall nur Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Und seit einer Weile scheint sich die Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Du Adi, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einwürde gibt es außer uns überhaupt niemanden mehr. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was will nur aus uns werden? Uns passiert schon nichts. Ja, du hast recht. Uns ohne dir den Kopf zu brechen, hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bis hierher geschafft. Tut mir leid, Adi. Das war wohl ein Anflug von Selbstmitleid. Ich glaube an dich und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Adi. Ich weiche dir nicht von der Seite. Kekabo vertreibt mir bedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Was, was war das? Mir wird auf einmal so schwindelig. Adi? Ist dir nicht gut? Endlich. Endlich bist du da. Da, da spricht jemand zu mir. Gekabor? Nein, nein. Gekabor klingt ganz anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Gardevoir? Ich, ich bin so froh. E Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch... Wie... Adi, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stück. Er führt in eine zerklüftete Berglandschaft, die vom Klierberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt wohl Nona. Vulnona? Ja, er erwarte dich bereits. Aber sei vorsichtig. Nein, warte! Hey Adi, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Okay, wir kommen also zu Wulnona. Ah, das war es also. Gerade war es dir erschienen. Und deshalb hast du so verblüfft auf dich Natürlich ist das so das Normalste der Welt, weißt du? Aber das hieße ja, dass es sich bei Vulnona nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert tatsächlich. Und es befindet sich oben auf dem Gipfel. Adi, all die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um herzukommen. Sie waren nicht umsonst. Wir werden endlich Vulnona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich diese üble Verdächtigungen gegen dich erkräften. Ist es nicht fantastisch, Adi? Joa, passt schon. Hör mal, Adi. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Vulnona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der gerade am Stich gelassen hat? Ich wette, dass dir dieser Gedanken ständig im Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch bist. Warum bist du dir da so sicher? Du fragst dich warum? Naja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz zum rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf... Ich hatte damals schon tief in deiner. Ja, ich hatte damals schon in deiner Gegenwart zu einer Vorahnung. Ist, ist schon komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Adi, geben wir alles. Und oh, das tun wir nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auf euch hat es gefallen. Und nächste Folge finden wir wahrscheinlich endlich die Wahrheit raus. Die Dungeons gehen jetzt relativ schnell, da bin ich froh. Und dann mal schauen. Ob wir es schaffen, die Wahrheit so, zu raus so rauszufinden, dass wir wieder zurück dürfen. Aber natürlich dürfen wir zurück. Ich meine, hallo, ist ja Pokémon. Was ich cool finde am Mystery Dungeon ist tatsächlich, dass der zweite Teil, unabhängig vom ersten, die Story erzählt, dass man nicht irgendwie den ersten Teil spielen müsste, um den zweiten mitzumachen. Das ist bei Pokémon immer recht angenehm, dass sie unabhängig sind. Aber ja. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles gut mit Zucker. Cheerio!